Wie kann ich in SPSS fehlende Werte definieren und Variablen-Labels und Wertelabels vergeben? Das ist nicht besonders kompliziert, deshalb habe ich hier das einmal zusammengefasst in dieser Syntax. Und zwar geht es zunächst mal um die Definition der fehlenden Werte. Der Befehl dafür heißt Missing Values und danach geben Sie den variablen Namen an, in diesem Beispiel HCut. Und dann können Sie in Klammern einfach definieren, welche Werte Sie als fehlende Werte definieren wollen. Das heißt, wenn Sie hier einmal die Minus 1 hatten für keine Angabe, wenn also die Minus 1 eingetragen wurde in den Datensatz, wenn jemand bei einer Variable keine Angabe gemacht hat, dann tragen sie hier einfach die Minus 1 ein und dann hat SPSS abgespeichert, dass die Minus 1 ein fehlender Wert sein soll und entsprechend wird die Minus 1 dann nicht mehr in den Häufigkeitstabellen als gültiger Wert angezeigt. Dann haben wir als zweites die Definition von variablen Variablenlabels. Der Befehl dafür heißt einfach Variable Labels, dann nennen Sie wieder den Variablen-Namen und dann können Sie einfach in Anführungszeichen dahinter Ihren Variablen-Label definieren. In diesem Fall habe ich jetzt mal Alter kategorisiert dahingeschrieben und natürlich bei allen Befehlen immer daran denken, das Ganze mit einem Punkt zu beenden. Und als drittes noch die Wertelabels. Auch die sind in SPSS sehr einfach zu definieren. Der Befehl dafür heißt Value Labels. Dann schreiben Sie wieder den Variablen-Namen hin, Age cut Und dann schreiben Sie einfach hintereinander weg, wie die einzelnen numerischen Codes gelabelt werden sollen. Das heißt also, hier beginnen wir mit dem numerischen Code 1, labeln den dann mit der Angabe 18 bis 24 Jahre, 2, 25 bis 34, 35 bis 39 und so weiter und so fort. Das heißt... Es ist ganz einfach, in einen Befehl reinzuschreiben, dann werden diese Informationen an diese einzelnen Codes drangehängt und wenn Sie dann eine Tabelle anfordern, bekommen Sie die entsprechend dann mit den Wertelabels.